Willkommen zu unserer Sendung Hoffnung um 12. Ist Jesus dein Fundament? Er gibt dir Halt in jeder Lage. Er ist wie ein Anker in deinem Leben, an dem du dich festhalten kannst. Hoffnung um 12. Wir wollen dich heute wieder ermutigen. Wir sind heute in Israel. Daher wurde diese Sendung zuvor aufgezeichnet. Du kannst gerne auf die Webseite schauen, da berichten wir über die israelreise Aber jetzt möchten wir dich ermutigen zu dem Thema Setze ein Zeichen. Und lass uns dein Gebetsanliegen wissen. Wir beten gerne für dich. Und heute auch am Telefon bis 13 Uhr oder auf gebet.missionswerk.de oder auch im Chat. Setze ein Zeichen. Das ist das Thema, das wir auch in Israel haben. Weil wir wirklich glauben, mit dieser Israel-Reise wieder auch in der geistlichen Welt ein Zeichen zu setzen, dass wir wirklich dahinter stehen, dass wir gehen, dass wir vorwärts gehen, dass wir wieder einen ersten Schritt machen in eine Unmöglichkeit, die in den letzten Jahren war. Zeichen setzen, Zeichen in der unsichtbaren Welt, das heißt auch vorwärts zu gehen. Vorwärts zu gehen, das ist eine Entscheidung, die man selbst treffen muss. Gott kommt nicht oder Jesus kommt nicht und sagt, jetzt geh endlich. Nein, sondern wir müssen sagen, ja, ich bin bereit, ich mache den ersten Schritt. Und da gibt es ja auch ein Zeichen, das gesetzt wurde, war mit den fünf Broten und den zwei Fischen. So, so viele Leute da und fünf Brote und zwei Fische und Jesus sagte, das ist nicht das Problem, sondern ich zeige euch jetzt, wenn ihr Glauben habt, wenn ihr Glauben habt und das austeilt, dann reicht es für tausende von Leuten. Ich kenne auch jemanden, der ein Zeichen gesetzt hat, das war mein Großvater. Vor circa 70 Jahren hat er, äh, er hatte er ja einen Hauskreis mit ein paar Leuten, kam nach dem Krieg zurück und der Hauskreis wuchs und er hatte die Aussicht für ein Grundstück, aber kein Geld für ein Gemeindehaus zu bauen. Dann ist er auf einer Ausstellung gewesen und hat ein Kamintürchen, das, das Türchen, was der Schornsteinfeger braucht, hat er dort gekauft und hatte sonst kein Geld wie das Türchen. Und das Türchen war ein Zeichen, wo er gesagt hat, das ist der erste Baustein für das neue Gemeindehaus das dann auch ein paar Jahre später fertig wurde. Und ich sage dir, setz auch du ein Zeichen, geh vorwärts. Und die nächsten drei Teile, die wir haben werden, werde ich dir jedes Mal ein neues Beispiel sagen. Setze ein Zeichen, mach den ersten Schritt und geh vorwärts und warte nicht, oh Herr, du kannst tun, was du möchtest, du machst alles richtig. Er macht alles richtig, aber mach du den ersten Schritt. Danke, Herr, dass wir Zeichen setzen dürfen und, Herr, danke, Herr, dass du uns den Mut schenkst, aber auch die Weisheit für das Richtige. Danke. Amen. Amen. Und setze auch dadurch ein Zeichen, dass du dein Gebetsanliegen an Gott weitergibst. Und eine Person schickt uns einen Hilferuf und dafür wollen wir auch beten. Sie schreibt, Hilfe, Bitte betet ganz fest, ich habe gerade wie nie starke Herzrhythmusstörungen und bin in Gefahr. Und Jesus, du siehst diese Person und sie fürchtet sich. Und ich danke dir, dass du da eingreifst, dass dieses Herz wieder normal schlägt, dass dieses Herz wieder in den richtigen Rhythmus kommt. Und ich danke dir, dass du da wirklich deine Hand jetzt drauflegst. Danke, Jesus, dass deine Heilungsströme fließen und dass diese Person wieder völlig in Ordnung kommt, dass sie keine Angst haben muss. Und wir, wir brechen auch diese Angst im Namen Jesus. Und ich danke dir, dass sie geborgen sein darf in dir und dass du auch Frieden schenkst. Danke Jesus. Amen. Amen. Ja, und ich möchte auch heute für alle beten, die wir nicht vorlesen können. Es sind so, so viele Gebetsanliegen mit den vielseitigsten und, und unterschiedlichsten Dingen von Krankheit bis äh, Gerichtsverhandlung oder was immer es auch sein mag. Und auch dafür wollen wir beten. Jesus, ich danke dir, dass du all diese Menschen kennst, die uns ihr Anliegen schicken, dass wir es an dich weitergeben. Und du siehst, sie haben haben den ersten Schritt getan. Sie haben ein Zeichen gesetzt und ich danke dir, Jesus, dass du eingreifst, dass du jede Person kennst und auch jedes Anliegen, egal wie es aussieht, dass du eine Lösung hast für jedes einzelne Problem. Und ich danke dir, dass keiner sich verlassen fühlen muss, sondern dass du mit jedem bist. Danke, Jesus. Amen. Amen. Schreib uns Dein Anliegen oder lass es uns einfach wissen. Wir beten gerne für Dich. Die Infos sind wie immer eingeblendet. Und weiter mit unseren Gebetsanliegen. Ein Gebetsanliegen für einen Mann hat uns per E-Mail erreicht. Bitte beten Sie für einen Mann, der sehr schwach ist. Er hat Leberkrebs und ist 66 Jahre alt, hat Ehefrau, Kinder und Enkel. Er ist Christ und wird therapiert mit Chemotherapie, falls die Blutwerte es zulassen. Dies wird vor jeder Behandlung überprüft. Hatte mit 25 Jahren mal Krebs und Gott hat ein Wunder getan. Seit circa vier Jahren wieder Krebs, ist zurückgekommen, erst Blasenkrebs, der streute auf die Leber. Falls sich nichts bessert, nur noch wenige Monate am Leben, eventuell noch kürzer. Danke, Herr, dass du genau das kennst. Herr und Herr, wir bitten dich, tu es wieder. Tu es wieder heile. Diese Person. Ich danke dir dafür. Danke, Herr, dass du diesem Mann ganz nahe bist. Herr, danke, Herr, dass du stärker bist in alle Verzweiflung. Und ich danke dir auch stärker denn aller Zweifel. Und danke, Herr, für diese Menschen, die jetzt um, um Fürbitte beten und um Gebet bitten. Herr, ich danke dir dafür, Herr, dass du sie stärkst. Und Herr, Herr wir wollen ein Wunder erleben und danken dir dafür, dass du der Gott bist, der Wunder. Amen. Amen. Und eine Frau schreibt uns ihre Not. Habe starken Haarausfall. Bitte betet. Ja, danke. Danke, Herr, dass du auch dieser Frau begegnest. Und Herr, du weißt, wie, was das mit einer Frau macht, den Haarausfall. Und ich danke dir dafür, Herr. Danke, Herr, lass wieder ganz neu diese Haarwurzeln aktiviert werden und Herr, danke, Herr, für ein tolles, schönes Haar und danke, dass wir auch, Herr, solche Wünsche äußern dürfen und danke, dass du solche Wünsche gern hörst und auch gerne Gebet erhörst. Ich danke dir. Amen. Amen. Vielleicht hast du auch schon mal was verloren und durch Gebet wiedergefunden, so wie diese Person uns berichtet. Bei der Gartenarbeit habe ich mein Hörgerät verloren. Suche vergeblich. Nach dem Gebet am nächsten Tag, ein Blick aus dem Fenster, da blinkte es unter dem Fossidienstrauch Freude und Dank waren sehr groß. Das glaube ich auch. Und eine Heilung von der Gebetsnacht ist folgendes. Meine Mutter hat seit dem Sonntag nach der Gebetsnacht keine Knieschmerzen mehr. Sie hatte mindestens 30 Jahre lang tagtäglich Schmerzen. Es hat am Sonntagmorgen im Knie geknackst und seither ist der Schmerz vollkommen verschwunden. Danke, Jesus. Danke für eure Gebete. Ja, und Gott hat immer eine Lösung, auch wenn es mal irgendwo knackst turbo Gebetserhörung schreibt ein Ehepaar. Unsere Tochter und ihr Freund wurden durch die Unwetterkatastrophe in der Pfalz obdachlos. Sie konnten sich gerade selbst mit dem Auto und den Katzen retten. Die Wohnung ist zerstört. Die Wohnungssuche gestaltete sich schwierig. Wir baten bei euch am 19.07.2021 um Gebetsunterstützung. Ihr habt am 21.07. geantwortet. Und genau sieben Tage später, am 28.07. hatte unsere Tochter die Zusage für eine neue Wohnung erhalten. Und am 31.07. war die Wohnungsübergabe. Danke, Jesus. Danke, lieber Vater im Himmel. Und danke, ihr Lieben vom Missionswerk Karlsruhe. Ja, Gott hat immer eine Lösung, auch bei solchen schwierigen Situationen, wenn wo die Wohnung zerstört ist. Gott hat ein Wunder getan, schreibt uns diese Frau. Ich war körperlich am Ende, konnte nicht mehr gehen, war gelähmt. Gott hat ein großes Wunder getan. Ich bin jetzt in einem wunderschönen Pflegeheim mit freundlicher Pflege. Die Lähmung und der Schmerz sind weg. Danke und Ehre dem Herrn und euch für das Gebet. Ja, Gott erhört Gebet. Wie wunderbar. Ja, Turboheilung. Wer hätte das nicht gerne oder Turbo Gebetserhörung. Das ist eigentlich das, was wir uns wünschen. Wir beten und werden im Gebet geschieht. Das erleben wir immer wieder, aber nicht nur. Manchmal braucht es Geduld, manchmal Ausdauer, manchmal muss die richtige Zeit da sein. Aber hast du etwas erlebt, wo du vielleicht sagst, ach ja, letztes Jahr oder äh, gerade jetzt, lass es uns wissen. Wir möchten es gerne weiter berichten. Ich habe erzählt von dem Kamintürchen, setze ein Zeichen von meinem Großvater. Möchte ich heute fragen, was ist dein Kamintürchen für die Zukunft, für das, was in Bewegung kommen soll? Wartest du, bis es runterfällt oder sagst du, ja, ich setze jetzt ein Zeichen, ich mache dies oder das, ich gehe jetzt den ersten Schritt und zeige du mir den zweiten Gerne beten wir auch für dein Anliegen. Lass es uns wissen. Und heute auch am Telefon bis 13 Uhr. Und wie ich schon sagte, wir sind in Israel. Geh auf unsere Webseite, auf die Israel-Seite und du wirst von uns Neuigkeiten erfahren. Du wirst uns sehen und wir werden kurze Dinge berichten, was wir gerade dort erleben.